Ich grüße euch wie immer Paraguay Live, aber nicht wie immer ich grüße euch ganz herzlich aus dem internationalen Flughafen Silvio Petirossi in Asunción. Okay, also heute werde ich euch berichten, wie ich persönlich nach Polen und also Europa fliege. Okay? Also, falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran, okay? Bis dann. So, also wie gesagt, jetzt sind wir drinnen im Flughafengebäude, das ist ein kleines Gebäude, aber ganz nett und ganz übersichtlich. Also der Flug geht um 19.25 Uhr ganz genau von Asunción nach Madrid und dann fliege ich halt direkt von Madrid nach Warschau. Ihr könnt aber auch gerne mit Air Europe direkt von Asunción nach Madrid fliegen, und von Madrid direkt mit der Europe äh, nach Frankfurt, beziehungsweise auch nach München. Also guten Flucht, mach's gut, bis dann! Das ist ganz nette Atmosphäre, ganz locker, also nicht mal vergleichbar mit Frankfurt oder Madrid oder anderen größten Flughäfen, also von daher geht es hier mehr als zu Hause, ohne sämtliche Probleme. kann es Hoffentlich der Flug nach Madrid dauert es ungefähr knappe zwölf Stunden. Also von daher geht er rucki-zucki. Mach's gut, ich melde mich. Wenn's alles okay geht, von Madrid aus. Okay, mach's gut. Ciao, ciao. Also nochmal ein paar Flugdaten. Also wir sind jetzt hier über zweieinhalb Stunden schon unterwegs. Wir sind vor kurzem über Brasilien geflogen, also über die Hauptstadt. Oh, wir sind zweieinhalb Stunden schon ungefähr in der Luft. Soweit alles in Ordnung. Oh, ich schon ein bisschen gegessen und dann versucht, etwas wahrscheinlich zu schlafen. Es sind noch ein paar Stunden vor Da kann man alles in Englisch sehen, R Europe, wie gesagt, von Asunción nach Madrid. So, wie gesagt, also 10.700 Meter in der Höhe, knappe 900 Kilometer Geschwindigkeit und minus 44. ist übertrieben. Aber äh, klein Nickerchen mal. Bis dann. Also, zack. Wir sind, sind wir schon in Madrid. Nach diesen paar Stunden. Alles gut abgelaufen, alles super. Ich müsste halt ähm, ja, meinen Koffer rausnehmen und ich muss jetzt etwas warten und praktisch einen neuen Check-in machen. Aber das ist kein Problem. Der Zollkontroller war praktisch gar keiner. Na, ohne Probleme reingekommen, im Prinzip nach Madrid. Jetzt warte ich noch ein bisschen zwei Stündchen, bis ich wieder nach Warschau fliegen kann mit Geld. Sonst könnt ihr natürlich mit dem Transfer also gar kein Problem. Ich glaube in zwei, drei Stunden gibt es auch einen Flug nach Frankfurt bzw. nach München, aber es ist eigentlich ganz problemlos. Wir haben schon die Taxis in Madrid an. Es wird auch irgendwie kräftig gebaut, wie man sieht. Also, ich würde es vorschlagen, wir gehen einfach mal rein und warten auf den nächsten Flug. Mit. gleich geht mein Flug nach Warschau und ungefähr um die gleiche Zeit gehen auch die Flüge nach Frankfurt bzw. auch München mit Air Euro. Also kurze Zusammenfassung, es ist top abgelaufen, alles pünktlich, alles hat funktioniert, bin zufrieden, ganz kurze Wege, also kann man Air Euro im Prinzip nur no empfehlen. <lacht> Das ist meine persönliche Meinung. Also, wir sehen uns sicherlich bald in Warschau. Mach's gut, bis bald. Noch mal Teil des Flughafens in Madrid. Hallo, wie ihr schon in Warschau. Das Wetter natürlich etwas anders. Also, ganz im Herbst, es sind ungefähr 12 Grad. Und wie man sieht, schön die Blätter. Ist zwar schön, aber etwas gewöhnungsbedürftig. Gut, kurze Zusammenfassung. Also, ich bin von Asunción nach Madrid geflogen mit der Air Europe. Äh, der Flug ging um 11.25 Uhr von Asunción aus. Es waren ungefähr elf, also gute 11 Stunden Flug von Ascension nach Madrid. Und da hatte ich ungefähr 3 Stunden Aufenthalt und da bin ich von Madrid direkt nach Warschau geflogen. Das waren auch ungefähr gute drei Stunden Flugzeit Von Madrid aber aus könnt ihr natürlich auch direkt mit Air Europe sowohl nach Frankfurt, am Main natürlich, oder halt auch nach München fliegen. Und da sind es ungefähr, schätze ich mal, eineinhalb Stunden Flug bis nach Frankfurt, bis nach München, natürlich etwas weiter. Also die Verbindung mit einer Europe ist ganz in Ordnung. Das waren ungefähr, was habe ich bezahlt, uh, ungefähr 1200 Dollar, also amerikanische Dollar. Uh, ich habe auch nicht lange gesucht, also direkt bei Euro gebucht Also immer bitte unten in den Kommentaren bitte gerne eure Kommentare, eure Fragen bezüglich der Flüge grundsätzlich von Südamerika nach Europa. Ja, also das ist ja wichtig, nicht unbedingt auch von Paraguay nach Polen bzw. nach Deutschland, aber auch natürlich die grundsätzliche Verbindung zwischen Südamerika und Europa. Ja, also bis dann, die Likes immer nach oben, wie immer in den Kommentaren bitte schreiben. Teil das Video auch auf YouTube, auf andere Social Media, damit auch andere Menschen, andere Leute, Bekannte auch was von Paraguay erfahren, okay? Bis dann, bis zum nächsten Video, mach's gut. Ciao ciao.